Willkommen zurück zu Mario Maker 2 Story Mode. Im letzten Part haben wir ein wenig weiter aufgebaut. Oh, der, der Hund, der will was von mir. Oh, äh. Ja, das ist jetzt etwas länger, als ich das jetzt gespielt habe. Vielleicht auch merken konnte. Äh, circa eine Woche ja oder so. Also, bitte gibt es nichts Neues. Äh, okay. Das überrascht mich gerade, dass der Hund um was wollte. Ich wollte jetzt eigentlich ganz normal weitermachen, so wie immer, jetzt mal Level spielen. Aber irgendwas will der Hund. Wollen wir nochmal mal schauen, was los ist. Wow, wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Äh, wow. Wow, danke schon mal. Okay, äh, der Kettengreifer greift mit Eifer. Ah ja. <lacht> was ist das für ein Reim? Äh, sehr geil. Wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Auf, meinen, auf meinem Weg beim Gassi gehen werde ich immer von Kettengreifern gegriffen. Zeig mir mal, wie ich an denen vorbeikomme. Von Rückgängighund. Also vom Ando-Dog. Wow, wuffs! Braves Herrchen! <lacht> ah, ich liebe einfach den Hund. Der ist cool. Erreicht das Ziel, ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden? Oh. Alles klar. Guck <lacht> mal her, ja. Hilfe! Ach, Neustart. Was? Ich... St... Oh nein, das ist hier auch so, dass man... Wenn man resetet, dass man dann stirbt. Ach komm, Spiel. Habe ich nur fünf Versuche hier? Okay. Sorry, Guys, ich bin nicht so gut. Was? Was mache ich, ich Ich wollte abbremsen, aber ich rutsche hier so. Dabei ist es noch nicht mal Eisblöcke unter mir gewesen, da waren nur normale Blöcke. Oder rutscht man generell immer in diesem Stil. Luigi Damn! Nein Luigi, kein Bock auf dich. So, den Pilz nehmen wir uns mal mit. So. Okay, okay, okay. Ich muss ich mich konzentrieren, vielleicht merkt man das. Es tut mir leid dafür. Die Folge wird eventuell auch etwas kürzer, weil die letzte war ja 25 Minuten aus Versehen. Oder waren es 25 Minuten? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Folge 3 ist. Und ich jetzt heute sehr viel Vorauf voraufnehmen muss. Das ist dein Zuhauseweg? Ando Dog? Was ist denn da los? Was hast du denn für ein Zuhauseweg? Oh, Kacke. Okay, oh, oh, wow, wow. Okay. Okay, klettern, klettern, klettern. Nicht, nicht sterben. Äh, ja, auf die Coin kacke ich jetzt. Die ist mit wow, oh, oh, oh, oh, Ich wäre fast von dem Ding getroffen. Oh damn. Okay. Ich habe Angst. Okay, okay. Will jetzt noch. Oh, sie sind noch greifer. Oh, damn. Kann ich bei dem einfach äh, unten huschen Also halt. So? Ja, das klappt. Okay. Oh. Nein, oh. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, Okay. Oh Gott. Oh Gott. Es ist gar nicht so einfach. Ziel! Yes! Da, da, da, ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Yeah! First try! Na gut, es war nicht first try, aber. First try! <lacht> yeah! Ja, ich habe nicht so viele Münzen bekommen daraus, aber das war jetzt auch nicht mein Ziel. Ich wollte den Hund glücklich machen. Ach, stimmt, wir bauen ja momentan da hinten was. Ich habe hier ganz vergessen. Noch mehr? Wow, wow, wow. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Wow. Wow. Evakuierung im Panzer. Wow, wow. In letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Okay. Ich kann es da mal versuchen.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 ich, ich, dachte, ich denke mal, ich sterbe hier. Hier sind Münzen. Okay, runter, runter. Hier runter. Münze. Hm, Garsch. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, der Sound ist jetzt gut. Ich habe mich jetzt etwas lauter gemacht, weil letzten folgen wir da doch etwas leise. Tut mir leid dafür, auf jeden Fall. Okay, ich lebe noch. Das ist ja... Zumindest schon mal ein Erfolg, würde ich mal so behaupten. Kann ich hier runter? Ja, man muss hier runter. Münze mitnehmen und schnell, schnell, schnell hier rüber. Ja, okay, super, geil. Ja. Nein, hier nach links und dann nach rechts. <lacht> wow, wow, nein, no, no, nein, ich war so weit. Aber ich konnte doch nicht warten als ob ich jetzt als ob nein ich muss von vorne oh Leute das tut mir leid das tut mir leid okay warum dauert das Level auch so lange also die Idee vom Level finde ich cool aber das kann man noch etwas ausbauen das das will ich mal so erwähnen weil das ist jetzt etwas langweilig es ist einfach nur ja geh jetzt noch rechts so versuche jetzt nicht zu sterben weißt du da, da finde ich, hätte man vielleicht noch mehr machen können. Ich meine, klar, hier ist noch sehr viel. Zum Beispiel, hier sind diese Stacheln und all das, ne? Aber und hier sind diese Kugelwillis. Aber ich weiß nicht. Ich finde, man hätte das bestimmt noch etwas erweitern können. Wisst ihr, was ich meine? Aber sonst ist das selbe ziemlich nice. Das ist ja auch von Nintendo. Tue ich so, die neu. So, ich ignoriere jetzt mal die Coins. Habt ihr habt sie ja vorhin schon gesammelt, habt ihr ja gesehen. Wenn ich nach unten drücke, dann rollt der so. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Aber ich hab's. Yes, ich hab's. Nice. Was? Hier lang? Okay. Oh, oh, oh, oh. Das ist ein Troll. Was? Ich bin... Nein! Ich... Nein! Ich hab das gar nicht gemacht. So, meine Freunde, wir sind wieder an Ort und Stelle, wo ich abgekratzt bin. Jetzt kann ich durch. Oh, da ist eine 30er Coin. Oh nein, ich hab die verpasst. Die war so easy zu bekommen. Oh Mann. Ich war einfach nur durch, okay? Ich will es jetzt einfach nur noch schaffen. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Yeah. Ich bin einmal noch gestorben, irgendwo am Anfang. Oh, sorry. Sorry, das wollte ich nicht. <lacht> Zumindest, dass es das gerade laut war. Und ja, äh, war knackig. Und ich habe dafür irgendwie nur weniger Geld bekommen. LOL! Was ist das denn? Ist das eine, ist das eine Hütte oder so? <lacht> Aus Flügel EG, fertig! Juhu! 90%. Was ist das denn da? Ist das ein Haus? Wow, wow! Ich habe noch einen Auftrag für dich. Uff. Ach komm, sei doch nicht so. Bruder, mach nicht diesen. Die Kettenhunde sind los. Da gibt's ein, da gibt's ein, äh, Item für. Ich guck's mir gleich nochmal an, okay? Ich, ich habe nur gesehen, dass da irgendwas gespawnt ist. Warte, warte. Da ist der, der, der, der Radiergummis gespawnt. Aber ich will mal ganz kurz, das ist nochmal Priorität, äh, gucken, ob ich nicht irgendwas kaufen kann. Also, halt. Ah, okay, ich brauch noch 1.200. Okay. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. So. Äh, zu dir komme ich gleich. Ich mache erstmal die Aufgaben vom Underdog fertig. Und jo. ja. Ich finde, das hört sich ganz gut an. So. Okay, gibt sogar Kostüm für. Die Kettenhunde sind los. Wow. Mein üblicher Weg beim Gossigen ist voller Kettenhunde. Bitte mir, wie man da durchkommt, ohne zu springen. viele übliche Wege hast du, bitte? <lacht> ist doch so. Erreicht das Ziel, ohne um den Boden zu berühren, nachdem du ihn einfach mal verlassen hast. Bitte was? Ich darf nicht springen. Okay. Äh. Unten durch. Ja. Yay. Yeah. Oh Gott. Okay. Ich darf nicht springen. Okay. Yay. Yeah. Okay. Ich würde mal springen, aber ich darf nicht springen. Oh, oh nein! Oh nein, ich sehe schon kommen. Das wird fies. Das wird... Oh nein, das ist mega fies. Oh Gott, was mache ich gegen den? Ich weiß es nicht. Egal, ich bin raus. Wow, das ist... Oh, das ist so viel. Ah, warum schreie ich rum? Warum? Was ist los mit mir? Ah, Hilfe, tut mir leid. Jungs und Mädels. Tut mir leid dafür. Oh, jetzt, jetzt will ich rushen. Wir sehen uns gleich. Okay, Moment der Wahrheit. Was mache ich gegen den hier? Okay, okay. Verdammt, verdammt. Okay, der jumpt da immer ran. Run. Heißt, ich kann mich doch hier... Ja, genau. Okay, was ist mit dir los? Genau. Yes. Yes, ich hab's. Okay. Okay. Stern, Stern. Yeah. Bam, bam, bam, bam, Okay. Huh, ich bin ja so oft gestorben gerade. Oh Gott. Ja, Luigi hat mich die ganze Zeit genervt, aber yay, ich hab's. und zwar nicht jetzt bei dem Toad? Reset-Kleid. Uh. Leute, ich würde mal sagen: Die Klamotten, die man hier in diesem Story-Mod bekommt, die kann ich euch mal zeigen. Erhaltene Baumeisterkleidung kannst du in Levels aller Welt einsetzen. Nice. Hast du nichts Neues mehr? Wow, wow. Ne, okay. Der hat hier irgendwie ein Hundehaus, oder? Ist das ein Hundehaus? Ich vermute mal. Also hier gibt es nichts mehr, ne? Ja, ja, okay. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. So sieht das aus. So sieht das Kleid aus. Eigentlich ganz cool. Ich mag das sogar irgendwie. Hat was. Ja, ich lasse das mal an für ein wenig. Warum nicht? Ist auch das erste Kleid, was ich habe in diesem Spiel. Oder? Doch, ja doch. Ich glaube schon. Egal, weiter geht's. So, die Folge wird nicht mehr so lang, weil es ist, wie gesagt, eine kurze Folge. Ähm. Jo, machen wir mit ihm weiter. Okay, dann also würde ich sagen, machen wir mit dem Radiumi weiter. Rubbel, rubbel. Ja, du rubbelst sehr gerne, habe ich recht? Hey, Kleiner, du hältst dich ran, Was? Vielleicht gibt es hier in der Gegend ja auch für einen Kerl wie mich was zu tun. Ich sollte mich mal umsehen. Also dann bis später. Okay. Äh. Rubbel, rubbel. <lacht> Alles klar. Ähm, Tody, ja, schon ein paar Aufgaben von mir. Aufträge? Natürlich! Okay, dann zeig mal, was du hast. Riesenkugelwilli, Kanonade. Gahahaha, diese krisenkugel werden eine Überraschung für Mario sein. Er wird nach oben gucken, nach unten und zur Seite, aber sie werden aus der Tiefe kommen. Jetzt brauche ich nur noch ein Versuchskaninchen. Wer traut sich? Gibt auch Kohle, falls sie überlebt. Papa von Anonym. Ah ja. Wahrscheinlich vom Bowser Junior, Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Wir wissen es nicht. Jetzt kann ich wieder springen. Ich bin 3D World. Okay. Okay. Alter, cooler Aufbau bisher. Oh, ich kann hier umlenken. Oh, uff. Sorry. Ich war jetzt voll davon abgelenkt, dass ich die umlenken kann. Dass ich nicht aufgepasst habe. Das tut super leid. Yeah. By the way, werde ich das mal ein paar Folgen voraufnehmen, deshalb kann ich jetzt, falls du irgendwelche hilfreichen Tipps schreibst, was ihn niemand macht, äh, nicht sehen. Yeah. Wait, wie, wie komme ich da? Ah, ich weiß nicht, ich reinkomme. Bam. Das, das, das habe ich auch noch nie gewusst. Das habe ich gerade einfach so aus Zufall herausgefunden. Lol. Das ist ja nice. No! Hat die Blöcke zerstört. Oh nein! Meine armen Blöcke. Gibt es da oben nichts? Okay, okay lass ich es lieber. Lass ich es lieber! Hilfe! Wow, Mario. Muss auch mal so ein Level bauen. Überall so cool wie dies vom Hintergrund. Wait, wo geht's lang, unten? Unten gibt's was. Ach hier ist Ach so, hier ist Boden. Ah, ah okay, alles klar. <lacht> du, du du du du du du du du. Yeah. Miau. Ich würde sagen, ein Level machen wir noch und dann war's das. Nice. Ich muss eh heute Fisch schneiden. Ich habe immer noch nicht genug Geld. haben ich muss ich noch einen Auftrag erledigen, todi Ach, schau mal, die Aufgaben werden hier sogar aufgelistet von dem Hund. Nice. Wildes Gewippe. Ich habe ja ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen trim zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichter breit gemacht haben hilft vielleicht eine stampfattacke auf die andere Seite um sie weg zu katapultieren einfach springen und den Stick nach unten bewegen der Sportlehrer ach der Sportlehrer, der gute alle Sportlehrer, da können wir jetzt wieder über Sport reden, na wie ist euer Sport so in eurer Schule bei mir ist es gar nicht mal so schlimm zum Glück ich höre immer von Leuten wie schlimm doch Sport bei denen sei aber bei mir habe ich zum Glück nicht so ein schlimm sport ey komm her Pilzi okay one up yish warum auch nicht äh yeah, auf die kann ich nicht drauf springen das ist kein 3D world so hier lang ich folge mal den Pfeilen bei Nintendo kann man den Pfeilen immer für immer vertrauen hoffe ich mal boing ah ich verstehe schon boing und dann kann ich rauf ja und dann kann ich hier rein warte warte ich will noch nicht rein doch ich will da rein da gibt's was mama mama okay dann nicht yes gerade noch so starcoin ba wie mache ich das jetzt? Auf ihn drauf springen, die Wippe ändern, bis sie nach oben zeigt und bam! Ach, dann halt nicht. Es sind nur zehn Münzen. Wären es 30er, dann wäre es der Aufwand wert, äh, Aufwand wert, aber so nicht. Es ist, es ist nur Zehner. Komm mal, Kleiner Oh, ich wusste jetzt nicht, ob da unten noch Boden war oder nicht Deshalb habe ich kurz gebremst, okay, gibt's nichts Äh, was soll ich machen? Stammattacke oder was? Oh, oh, lol! Das funktioniert! Lol! Haha! <lacht> ja Ey, das ist cool! Oh nein, da gab es um bestimmten äh, Starcoin oder so, oder? Egal! Ist jetzt auch nicht wichtig! Mare Oh yeah! Nice! Okay, Leute, würde ich sagen: fehlt mir, fehlt mir eine Coin. Wie immer. <lacht> Aber wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst doch eine positive Bewertung da und. Ich doch halt beim nächsten Mal wieder rein bei Mario Maker oder auch anderen Sachen auf meinem Kanal. Und ja, guten Tag noch und ciao.